und jetzt kommen wir einfach zu Altair. <lacht> so ist es zu unserem ursprünglichen Thema. Ja und Shana, das ist ein Thema, wo du dich schon sehr lange damit beschäftigt hast und wo du auch sehr viel darüber weißt. Und ähm, ja, vielleicht magst du denn auch mal was da, darüber erzählen. Ja, also zu Altair gibt es ganz ganz viel zu sagen natürlich. Ähm ich sage mal so ein paar Sachen, die ich im Kontakt mit alter Ehe äh, festgestellt habe. Ich bin 2009 das erste Mal mit den Wesenheiten von alter Ehe in Kontakt getreten ähm, und war sehr, sehr tief berührt von den Energien, die mir da be begegnet sind. Also 2008 habe ich angefangen zu channeln und 2009 sind mir diese Wesenheiten begegnet und waren sehr sehr liebevoll und sehr sehr ähm, ja ganz ganz hohe Energien Energien die ich irgendwo kannte die mir irgendwo mh, wie wie ja sehr bekannt vorkamen sehr nah vorkamen und die einfach mh, mich eingeladen haben mit ihnen zu kommunizieren das ist immer ganz schön wenn man wenn man channelt ne, dann man manchmal von einfach Wesenheiten an und sagen so, hey, wir wollen eine Botschaft überbringen. Und das war eben bei Alter Ehe, bei den Alterinern so. Und dann habe ich äh, innerhalb von ein paar Tagen, also eigentlich innerhalb von ein, zwei Tagen, eine Webseite gechannelt, die heißt dich.de. Und ähm, da ist im Laufe der, der kommenden Monate und Jahre sind da ganz, ganz viele Channelings äh, draus entstanden. Alter, ihr ist äh, an sich ein, ein Stern, ähm, der sehr, sehr hoch schwingt ähm, und der sehr, sehr viel Leichtigkeit, Freude trägt. Und Freude ist ja, wie wir wissen, eine der höchsten Energien. Die tragen sehr viel Weisheit und Wissen in sich und ähm, wenn man dorthin energetisch reist, dann kann man in verschiedene Bereiche eintauchen, in verschiedene Erlebniswelten, in verschiedene Kammern, so ähnlich wie es auf der Venus ist, kann man das auch auf alter Ehe. Und die alter wenn man, also manche Leute, manche Menschen fühlen sich sehr verbunden mit der alter Ehe und dann ist es immer so, das habe ich in all den Jahren auch immer wieder gehört, dass es wie, dass es sich für manche Menschen anfühlt wie, ein, wie eine zweite Heimat, also wie ein, nach Hause kommen, wenn sie nach Alter reisen. Also manche können natürlich auch nichts mit, dem, mit den Energien anfangen, wenn, wenn sie keine persönliche Verbindung dazu haben. Aber viele berichten mir, dass sie ja, sich da sehr, sehr wohl und zu Hause fühlen. Und das kommt natürlich darauf an, ob man auch schon, ja, manchmal na, reist man ja das Nachts zu anderen Planeten, anderen Sternen mit Aspekten von einem selbst. Und manche sind da sicherlich dann nach alter ihr und ähm, da wir auch multidimensionale Wesen sind, haben manche von uns auch dort einen Anteil der Monadenseele, die auch da präsent ist an diesem Ort und ähm, genau, das sind ich jetzt glaube, ein paar Sachen. Ja, schön, ich glaube, das werden ja unsere Zuschauer heute Abend spüren. Wenn wir das Channeln beginnen, ob wie, wie sie sich da zu Hause fühlen und was, was ihr da alle so empfindet, das kann man sicher sehr gut sich einfühlen und ich bin auch gespannt auf die Rückmeldungen. Das ist also schon eine große Faszination, dieser Stern und der soll ja auch sehr hell sein. Genau, ist einer der hellsten Sterne überhaupt in diesen... System. <lacht> ja. ja. aber der liegt jetzt nicht in der Milchstraße, oder? Wenn du das so sagst. Ähm, das müsste man nachlesen. Also, das weiß ich nicht. Also die naturwissenschaftlichen Sachen weiß ich nicht auswendig. Mhm. Ähm, ich habe es auf meiner auf der Webseite verlinkt. Mal kurz nachgucken. Auf jeden Fall gibt es ganz viele wunderbare Kammern, die man besuchen kann. Und da sind einige, die schon sehr faszinierend sind. Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit ein paar solche Kammern aufzählen. Ja, also es gibt zum Beispiel, also ich damals, als ich die ersten Channelings empfangen habe und gefragt habe, was so dass Sie gesagt haben, die Alterina, dass Sie eben so verschiedene Erlebniswelten haben, um sich zu erfahren. Also so verschiedene Hologramme, Erlebniswelten, Kammern und ähm, beispielsweise eine Kammer der Magie, eine Farbenwelt, eine äh, Welt, wo Sie sich, wo Sie auch sowas machen wie Ritterspiele, äh, Elfen, Naturwesenwelten. Und Sie haben aber damals gesagt zu mir, Sie finden es so lustig oder so interessant, weil manchmal versuchen sie auch zu spielen, dass sie Mensch sind, also so, so zu tun, so eine menschliche Gestalt annehmen. Ähm, aber sie können das nicht so gut wie wir spielen, weil sie können sich nicht vergessen. Also sie wissen währenddessen, dass sie halt das nicht sind, dass es nur ein Spiel ist. Und das fanden sie halt, haben sie mir erzählt, so faszinierend, dass wir hier auf der Erde sind und wir sind ja auch in Wirklichkeit hohe Lichtwesen. Und haben uns aber vergessen äh, hier auf der Erde und, und das fand ich so süß, dass sie das so ja so auch irgendwo ich weiß nicht bewundern das äh, richtige Wort ist aber so faszinierend fanden so. dass wir das ja. vergessen so gut können ha. ja und auch miteinander streiten und so ja, ha, ha. Das. Das, ja kann ich nur sagen das. Ich meine, wenn man das auch gar nicht kennt, ne, wenn man das noch nie erfahren hat, wie das ist, dann ist es bestimmt faszinierend, ja? weil man sieht ja auch aus der höheren Perspektive, da ist ja alles gut ja, und mh, alles friedlich und dann empfindet man sich nicht als abgeschnitten, als, als Engel, als Lichtwesen uh, und diese Erfahrung zu machen, das kann man eben nur in der Dualität, ja. Das ist. Und solange man das nicht weiß, findet man das bestimmt faszinierend, ja. <lacht> äh, Ich glaube, das hat uns auch fasziniert, bevor wir hier inkarniert sind und dann äh, jetzt ist es was, <lacht> was anderes. Jetzt haben wir genug gehabt, ja. jetzt ja, haben wir es genug. <lacht> Möchten wir unbedingt uns an alles erinnern und ja, aber ich meine immerhin, an manches kann man sich jetzt auch erinnern. Ja. Ja, also diese Kammern, äh, die Kammer der Farben, die Kammer der Naturwesen, könnte man sagen. Ähm, die Kammer der Magie, was war noch? Eine Farbenwelt zum ja. Beispiel, also wo man sich quasi wie eine Farbe erleben kann. Man kann quasi in, in diese Welt eintreten und sich erf erfahren, wie das ist, gelb zu sein. Das also, weil Gelb ja auch eine ganz starke Schwingung hat oder Grün oder Rot und so. Und die verschiedenen Töne. Also, man kann wirklich das sein auf Alter ihr in diesen Kammern, was man sein möchte. Man kann es wirklich spüren, erleben und dementsprechend dann im Körper, einen bestimmten Körper annehmen. Könntest du mir nochmal deine Webseite sagen? Ich schreibe dir mal einen Chat, weil es wird danach gefragt, wie die heißt. Um, Alter ihr minus erwartet minus dich. Punkt. De. Minus erwartet dich.de ja immer so ein Minus dazwischen ja, ja. So. ja dann könnt ihr nachlesen aber erst nach der Sendung genau. <lacht> wenn man alter ihr erwartet dich eingibt auf Google dann kommt man da auch hin ja, genau. ja jetzt steht es ja drinnen und dann könnt ihr das alle auch noch mal nachlesen und man hört dann auch die Scharna channeln und ja, es ist bestimmt ein schönes Erlebnis. Also hört er jetzt ja auch nach, nach so langer Zeit. Also du bist ja schon echt sehr lange mit ihr verbunden und ähm, gibt es denn da auch besondere Heilmethoden von ihr? Wie heilen denn die okay. da oder, oder brauchen die überhaupt Heilung? Vielleicht brauchen die ja gar keine, oder? Mm, naja, also es gibt auch so Kammern. Äh, Orte, so, auch Kristalltempel. Und sie heilen schon also mit Gesängen, mit Lichtkristallen, bestimmt also alter ihr Lichtkristalle auch. Auch über Sprache, über Gesänge, also über wo, heilende Worte. So, und ich denke, also, meine Heilung ist sehr, sehr vielfältig. Und man kann immer, auch wenn man sehr, sehr hoch schwingt als Lichtwesen, ist ein Heilungsbad. Also ein Bad in, in den Heilenergien einfach wunderschön, auch wenn man jetzt keinen Körper hat oder so oder jetzt wie wir so durch solche Themen, sondern ich glaube, dass es dient immer der Energieerhöhung und, und Bewusstseinserweiterung. Könnte man denn auch sagen, das ist so wie bei uns Wellness? Ja, ja, also ja. schon mehr als das, aber... Ja, aber schon so ein richtig tolles. Also so, wie, wie man sich Wellness vorstellt, ähm, wenn es allumfassend ist. Also, <lacht> Seelen also einfach, einfach mehr, mehr Ausdehnung. Ja. Seelenwellness auf Altair. Oh, genau. schön. Mhm. So und, schön. Und das Schöne ist halt natürlich, dass auch ähm, Menschen also, oder an Wesen aus von anderen Planeten natürlich da auch hinkommen können. Ich denke, deswegen haben die auch viele Heilmethoden entwickelt und dann kann man sich eben in diese Tempel beispielsweise begeben und sich dort mit diesen Heilenergien überschütten lassen. Das ist auch sehr schön. Also, liebe Sigrid, wir reisen dann gemeinsam hin. Ja, weil da kam gerade die Frage, Frage wie reist du hin? Genau, das wir machen ein Channeling dazu. <lacht> wir nehmen euch alle mit, wenn ihr möchtet. Genau. Ja, wer, wer möchte, das mit. Und dann auch in die Kammern und so. Ja. Und es sind ja auch sehr weise ähm, Lichtwesen, die dort sind. Also die haben ja auch eine bestimmte Weisheit, die wir jetzt überhaupt nicht kennen, sage ich einfach mal so. Ne? Ja, also das ist einfach nochmal ein anderes Bewusstsein, ein anderes Stern, der anders schwingt, das wie die Erde hier. Und ja, ich glaube, es ist am besten, es mal zu spüren, mal zu erleben. Ähm, die sind natürlich sehr, sehr verbunden, haben so sehr dieses Einheitsbewusstsein. Da ist so dieses Ich auch nicht so wichtig, natürlich <lacht> nicht so existent wie hier. Ja, das Ich kommt aber auch aus der Dualität, ne? Genau, genau. Wobei jede Wesenheit ist ja schon eher drin, so ein Feld von Liebe. Mhm, genau. Ähm, aber da existiert natürlich dieses Ego nicht wie in der Dualität. Also ich, äh, ich glaube, das Ego gibt es nur in der Dualität, ne? Das gibt es ja nicht. Genau. Da bei allen ja. Lichtwesen. Und von daher ist das Ich ja. auch nicht wichtig und da ist es eher Wir und, und eben genau. die. Ja. Aber schon die, vielleicht schon die lichtvollste Ich-Form existiert, würde ich schon sagen. Ja, ja, aber, ähm, ohne Polarität einfach. Genau. Hm. Ja. Ja. Da ist ein Ich und ein Wir, das ist so ziemlich, halt nicht getrennt. Ja. ja, Ja. sehr schön. Noris schreibt, ich nehme euch beim Wort mit dem Reisen. Ja. <lacht> ja, und ich glaube, Albert Ulf Schogun du warst ja auch schon. Du schreibst nämlich, es ist wunderbar dort. Also musst du auch schon dort gewesen sein, sonst wüsstest du das ja nicht. Genau, und er schreibt jetzt auch, die Bewusstseinsstufe ist dort sehr hoch. Du hast ja auf der Webseite auch geschrieben, die zehnte Dimension. Neunte, neunte. Neunte, komm ich, ach so, okay, <lacht> habe eine dazu gemacht. Das ist ja natürlich ein sehr, sehr, sehr hohes Bewusstsein, ja, das ist klar. Es mhm. ist jetzt für uns noch nicht so, nicht vorstellbar, weil wir ja alles vergessen haben. Ja. Ja, und dann hatte ich aber vorhin noch versprochen, dass wir heute auch noch eine Erdheilung machen, weil ich wusste ja nicht, dass du doch noch kommst. Mhm. Wir haben echt ein strammes Programm. Das kann man gut verbinden. Ja, aber ich musste es ja sagen. Ja, ja, ja, das vergessene Bewusstsein, ja, Albert Ulf äh, Schogun, das ist das Vergessene. Aber es ist ja, auch wenn es hier auf der Erde vergessen ist, ist es ja dennoch da. Ja, und was hat Mahalias da denn da oft so zu suchen, auf Altaïr? Weil ich ihn gechallt habe dazu, oder? Mhm. Mhm. Mhm. Oder ist es eigentlich so, dass dann auch dadurch, dass viele Lichtwesen nach Alter ihr kommen und dass man dort auch dann dadurch was Gemeinsames macht, glaube ich eher, Ich ne? denke, ich habe ihn deshalb damals gechallt, weil auch die... Aspekte reisen, einfach so präsent waren. Hm, wahrscheinlich, ja. Und natürlich ist er als jana viel unterwegs, ne? ja, sich das Teil auch. Ich. <lacht> <lacht> Und manchmal ist es einfach schön, ja, Energien zu verbinden. gerade so die Aspekte man reist ja mit den Aspekten dorthin. Und Mahalias ist ja der Meister der Aspekte. Ja, ach, da war noch eine Frage. Doris Soria fragt, gibt es auch bestimmte Mantren? Ja, ja, die gibt es. Ich habe ein paar gechannelt, die sind auf der Webseite. Also sie arbeiten eben auch eben über heilige Worte, über Mantren, über Gesänge. Genau, also das gibt es auf jeden Fall. Und ich finde es interessant, weil sie natürlich auch telepathisch kommunizieren, aber trotzdem auch dann mit diesem sehr hohen Bewusstsein eben Worte heilend verwendet werden. So etwas wie Mantren eben auch. Heilende Worte, die dann wiederholt werden, gesungen werden. Ja, sehr schön. Vielleicht ähm, bekommt ja der eine oder der andere von euch ein Bild von einem Mantra. noch Wer weiß, das kann ja alles sein. Also es kommt auch an, wo wir heute überall eintauchen, was wo wir eingeladen werden. Es gibt bestimmt auch eine Kammer der Mantrins, habe ich gerade so gesehen. Wow, da möchte ich gerne mal hin. Ja, es gibt da alles, also ja. Und ich habe so damals gespürt, also wenn man sich sehr viel damit befasst, man ist ja auch, also wenn ein Alter ihr so sehr berührt, dann hat man dort eine Verbindung dazu und dann kann man auch gemeinsam mit ihnen oder vielleicht hat man dort einen Anteil eben und dann erschaffen die auch neue Welten, also das. Das ist so ein Zusammenspiel und das, was auch gebraucht wird. Das mit den neuen Welten schaffen, finde ich besonders spannend. Das ist einfach toll. Und das, ja, weil dort ist alles möglich. Sie sagen immer wieder, auf alter I ist alles möglich. Ja, und äh, Doris Aurea fragt gerade, sind sie auch in uns selbst? Was meinst du damit? Sie fragt, sind sie auch in uns selbst? Willst du noch was dazu schreiben, Soria, was du meinst? Wie du das genau meinst? Das dauert jetzt ein bisschen, weil man uns ja immer erst später hört. <lacht> ja. Jetzt weiß ich gar nicht, was hatten wir vorher gesprochen? Ich habe gerade den Faden verloren. Ähm... Mit dem mann drin und mit den kammern ja. Ah ja mit den mit den welten die erschaffen welten und da da wollte ich doch dazu sagen weißt du mich erinnert es irgendwie so an den zaubergarten weil dort entstehen ja auch laufend neue welten Ganz also genau. das ist für mich ja. so ähnlich das ist unwahrscheinlich absolut absolut Und äh, Shogun meint jetzt, ob äh, Soria Anteile vielleicht meint, ob Anteile in uns sind. von, von dir. Naja, die, die eigenen Anteile, also wie gesagt, wir sind ja so viel mehr als wie nur diese, diese physische Erscheinung, diese eine hier. Sondern wir haben ja also jetzt als, als kosmischer Ursprung mehrere Anteile, unter Umständen eben meistens <lacht> auch zu verschiedenen Planeten gesandt und oder Sternen und das kann gut sein, dass es dort eben auch ist und dann ist man natürlich sehr tief verbunden auch mit diesem Anteil und das natürlich auch in uns oder mit uns verbunden. Das sind ja wir. Also es geht einfach um die Multidimensionalität genau. ja. von uns, die man so schlecht erklären kann, weil der Verstand ja. das total nicht versteht. Es geht und ja voll da. drüber hinaus, das ist auch zu viel. Und von daher kann das immer sein, dass man da einen Anteil hat, wenn man auf dem Stern schon mal war, beim Entstehen der Seele, sage ich mal so dazu. Ja, also die Frage wurde beantwortet. Deswegen ist es für manche wahrscheinlich schon auch wie so ein kommen, weil man sich da und einen Teil von sich wieder trifft. Also das ist, glaube ich, für manche so tief berührend. Ja. Das glaube ich auch. Ja. Und weil der halt so lichtvoll ist. Ne? Da ist halt nichts von Dualität. Es <lacht> ist halt nur Licht. Das ist so ähnlich vielleicht auch wie mit dem eigenen kosmischen Ursprung. Also nicht ganz, das ist mal anders, aber halt auch totes Licht. So. Ja, sehr faszinierend, dieses Licht. ja Ja, dann fangen wir an, oder? Mhm, ja. Shukun schreibt, noch mal ein nach Hause kommendes, aber das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Jo. Schön, dass du es uns noch mal gesagt hast, Schokun. Und die Sigrid schreibt, das empfinde ich auch auf der Venus. Ja, natürlich, das kann ich gut verstehen, das ja. sind die, die, da gelten genau die gleichen Erklärungen. Genau. Ja. Das geht mir auch so mit der Venus und, und mit alter Ehe fühle ich mich am verbundensten. Mhm. Da hat jeder so seine Vorlieben ne, für die, aber viele natürlich mit der Venus. Und da gibt es ja auch Kammern. Ja, eben. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ja. Cool. Ich bin Mahalias, der Meister der Aspekte und ich begrüße dich aus den hohen Bereichen des Lichtes und der Liebe, mit den Worten und Tönen der Lichtsprache Omathasat. Ich heiße dich willkommen im Hier und Jetzt. Ich heiße willkommen deine Seele und ich möchte dich heute vorbereiten auf eine Reise, die dich in die Wirklichkeit auf einen Stern führen wird. Dieser Stern namens Alter ihr ist ein Stern der Leichtigkeit, der Freude. Es ist ein blauer Stern, hellblau schwingend, größte Leichtigkeit versprühend. Und für manche von euch fühlt es sich an wie ein Meer, ein ganzer Ozean der Leichtigkeit der Erfüllung und des Friedens und so, wenn du nun bereit bist, in dieser Meditation in die Tiefen deiner Seele einzutauchen, damit deine Aspekte für diese Reise, für diese hochenergetische Reise vorbereitet werden dann spreche innerlich deinen Ursprungsnamen und lasse dich fallen in das Zentrum deiner Mitte. Atme in deinem Tempo ein und aus und spüre, dass in diesem Moment nichts wichtig ist, außer du selbst. Denn in diesem Moment bist du gehalten, getragen von der Wirklichkeit in dir. Putus Elixir. Und so bereite ich deine Aspekte vor. Du wirst auf allen Ebenen vorbereitet von den Engeln. Und drei deiner Aspekte werden sich auf die Reise in die Wirklichkeit nun begeben, unter anderem dein Sevaya aspekt Und so erlaube nun, dass deine Aspekte in eine goldene Lichtkugel gehüllt werden. um zum Sternentor getragen zu werden, denn dort wirst du bereits erwartet von den Alterenern und so spüre, wie deine Aspekte nun in diese goldene Lichtkugel gehüllt werden um ihre Reise in die Wirklichkeit anzutreten. Lasse geschehen, was geschieht. Lasse die Dualität hinter dir. Lasse los, was es loszulassen gibt. Und erlaube dir, dich ganz auf diese Heilreise einzulassen. Und so spürst du, wie du getragen wirst, gesungen von den Engeln. Reisen deine Aspekte nun zum Sternentor El Amara, um dort empfangen zu werden. Wir die alte begrüßen dich, du hohes Licht. Wir kennen dich. Wir kennen deine Seelen. Wir wissen, wer du wirklich bist. So liebevoll ist deine dein Sein. So liebevoll bist du in deiner Essenz. Wir sehen das Licht, das du bist. Wir sehen die Liebe, die du bist. Streite durch das Sternentor. Mit einem tiefen Atemzug geschieht dies wie von selbst. Und so begleiten wir nun, wir der hohe Rat von alter Ehe, deine Aspekte zu unserem Stern, denn du wirst dort bereits erwartet, so viele alter Däne haben sich versammelt, dir zu erden. Spüre, wie du nun empfangen wirst von all den liebevollen, lichtvollen Wesen auf alter ihr. Und vielleicht begegnet dir ein Wesen, ein Licht, das du kennst. Oder wo du eine tiefe Verbundenheit spürst. Nehme nun wahr über dein Herz oder über dein drittes Auge, was du wahrnimmst, spüren. Denn dies ist die Wirklichkeit. Nehme die Energien wahr hier von alter Ehe. So fein und so leicht, so zart, so weich. Lasse sie dein Herz berühren und zu dir selbst zurückführen. Denn hier wartet etwas auf dich, das dich erheben wird in deinem Licht. Und so wirst du an die Hand genommen von einem alter Lena, der dir nahe steht. Und wir gehen, wir geben uns nun zum großen Tempel. Du gehst die Stufen empor. Es öffnet sich ein Tor. Und du streitest hinein. Eine große Halle eröffnet sich. Und du siehst, du spürst das Licht, das hier zirkuliert. Viele, viele Tore gehen von dieser Halle zu allen Seiten und es sind Tore zu verschiedenen Bewusstseinsebenen und ein Tor davon wird sich heute für dich im Hier und Jetzt öffnen, wenn du bereit bist. Und so nehme einen tiefen Atemzug. Und erlaube deiner Seele, sich nun für eines dieser Tore zu entscheiden. Von welchem Tor fühlst du dich angezogen? Dieses Tor wird nun aufleuchten in wunderbar goldenem Licht. Und du spürst den Zug deiner Seele. Diese Welt ruft dich jetzt, es erwartet dich dort ein Geschenk der Wirklichkeit. Und so erlaube nun, dass sich dieses Tor öffnet und begebe dich nun in die Welt, die dahinter liegt. Lasse für diese Momente nun geschehen, was geschieht und spüre, spüre die Wirklichkeit. Du erhältst dort genau das, was du jetzt zu diesem Zeitpunkt benötigst, wie einen Schlüssel oder eine Energie oder eine Erkenntnis oder ein Lichterbad, ein Energiebad, eine Energiedusche oder eine Aktivierung. Was auch immer es ist, empfange es jetzt. Es ist ein Geschenk für deine Seele. Vielleicht fallen alte Lasten von dir ab, die du auf deinen Schultern getragen hast. Vielleicht kannst du das Leuchten deiner Seele fühlen oder eine Sehnsucht, die in dir gestillt wird. Was auch immer das Geschenk ist, nehme es tief in deiner Seele auf. Bedanke dich. Trete nun wieder durch das Tor zurück in die große Halle des Tempels. Spürte das gleißend helle Licht, das hier zirkuliert. Auf alter Ehe existieren auch Einhörner. Vielleicht begegnet dir eins. Vielleicht kannst du die Energie wahrnehmen. Und so streite wieder. Die Treppenstufen hinab. Begebe dich wieder zu deinem Ausgangspunkt. Und hier an diesem Ort werden wir nun gemeinsam. Energien bündeln für ein Erteilungsritual. Wir die Altarene unterstützen euch mit all unserem Wissen. Mit all unserer Hingabe. Wir sind so dankbar, wenn sich ein Mensch öffnet für unsere Energien, für unsere Botschaften, denn wir haben so viel zu geben, so viel Heilwissen zu übermitteln und wir sind bereit, euch all die Geschenke zu übermitteln. die wir für euch haben in der Jetztzeit. In dem Maße, wie es gut und richtig ist, darf nun Heilung geschehen. So öffnet euch als Kanäle und empfangt die Botschaft durch Nirjana nun überbracht wird. Ich bin ein alter Meister der Altarina und leuchtend, mit einer Fackel stehe ich vor dir. Es ist das Licht, welches ich hier für dich eingesammelt habe, denn ich war im Raum der Farben. Und so werde ich, wenn du es erlaubst, mit dieser Fackel den Weg vorangehen. Und wenn du mir folgen möchtest, dann bist du ganz herzlich eingeladen. So kommen wir an dem goldenen Tempel vorbei. Und ich führe dich durch eine kleine Türe in den Nebengarten, dort, wo die geheimen Eingänge liegen, in die anderen Welten. Und so komm nur mit, denn auf Altair. Ist alles möglich, so leuchtet diese Fackel. Und wenn du dich jetzt umschaust, siehst du, wie sich verschiedene Farben übereinander, wie feine Schichten übereinander gelegt haben. Und du fühlst sofort den Zauber dieser Welt. So gehen wir ein wenig durch diese Farbenwelt. Und du erkennst auch den Eingang in diese Kammer. Ich führe dich aber etwas weiter. Ich führe dich an einen goldenen Zaun, welcher geschmückt ist mit einem wunderbar verzierten, großen Tor. Und diejenigen unter euch, welche sehr eng mit Alter ihr verbunden sind, werden erkennen, wie das Tor zu leuchten beginnt und wie es sich öffnet, wenn du näher kommst. So trete ein. Trete ein in diese Welt. Es ist die Wirkungsstätte der Heilung. Zu welcher ich dich führe. Und so gehen wir in Leichtigkeit und voller Freude. Einen schmalen Weg entlang. Und man hört schon die Gesänge der Altarena. Du spürst es vielleicht in deiner Seele. Und nun siehst du die Kammer der Heilung. Und ich lade dich ein, einzutreten. Und so vernimmst du jetzt den heilenden Gesang ganz deutlich in deinem Herzen. Die Heilerwesen Wesen von Altair singen, du bist Licht, du bist Liebe. Und sie zeigen dir ein wunderschönes Mantra, welches in der Mitte dieses Raumes auf dem Boden liegt. Es ist aus Tüchern hergestellt so fein wie Seide und so zart bemalt und es bewegt sich von ganz allein. Du erkennst, wie dieses Mantra voller Energie ist, wie es lebt und mit jedem Ton, bewegte sich im Takt hin und her und die Heilerwesen laden dich ein, dich auf dieses Tuch zu legen und wenn du bereit bist, dann darfst du dies jetzt tun, Und so beginnst du nun, mit diesem Tuch, mit dem Mantra zu schweben, sanft dich im Takt der Gesänge zu bewegen. Du bist Licht, du bist Liebe, du bist Heil. Und so fließen die Muster in dich ein. Sie fließen als Muster der Heilung an die Stellen, wo es für dich jetzt genau, in diesem Moment richtig und gut ist. Sanft schwebst du mit diesem Mantratuch, schwerelos und voller Freude, spürst, wie die Leichtigkeit einzieht und all das, was dich belastet hat, wie von ganz allein verschwindet. So genieße, genieße diesen Gesang und die Bewegungen der Energie. Es ist ein Heilgesang, ein Heilbad und es ist auch ein Bad der Lebensfreude und dies all, all dies wird dir heute überbracht. und Deine Seele beginnt, sich auszudehnen und fühlt sich frei und ganz. Dann legt sich ganz langsam das Heilmantra wieder auf die Erde, sanft und liebevoll bringt es dich in den Kreis der heilenden Wesen zurück und ich reiche dir meine Hand, damit du leichter aufstehen kannst. So verneigen sich alle hohen Lichter vor dir. Und auch du verneigst dich voller Dankbarkeit und Freude. Reich beschenkt von dem, was hier geschehen durfte, bringe ich dich wieder zurück. durch den verborgenen Garten zu dem großen goldenen Tor, welches dieses Mal noch viel heller glänzt, denn es spiegelt sich dein Licht in diesem Tor. Und so gehen wir von deinem, zu deinem Ausgangspunkt zurück, dort, wo dich Mahalias erwartet, hinter dem Sternentor. Und wir, die Altarena, tragen deine Anteile. Voller Achtsamkeit, liebevoll zum Sternentor zurück, dort, wo dich Mahalias erwartet und sanft in das Hier und Jetzt bringt. Und so verabschieden wir uns von dir, übergeben dich der Liebe von Mahalias. Und mit einem Atemzug befindest du dich wieder im Hier und Jetzt. Deine Aspekte werden sich wieder vereinen. Mahalias wirkt für dich. Und wenn du in deine Hände blickst, siehst du einen Abdruck des heilenden Mandalas. Das bedeutet, dass du immer wieder so eine Reise machen kannst und dass dies eine Einladung in den Raum der Heilung ist. Und auch Mahalias verabschiedet sich jetzt von dir. Nehme dir für dich selbst noch ein wenig Zeit und genieße die sanfte, liebevolle Energie, welche du nun in dir trägst. Rufe deinen goldenen Engel, damit er all das in dir verankert, was dir geschenkt wurde. Und dann, wenn es für dich richtig und gut ist, kannst du deine Augen wieder öffnen und in das Hier und Jetzt zurückkommen. Und Jetzt bin ich ja gespannt, wie es für euch war, ihr Allerliebsten. Es dauert jetzt immer noch ein bisschen, bevor die Meldungen vom Chat kommen. Wie war es für dich, Shana? Schön. <lacht> Sehr schön. So ein schöner... Schöner Stern, so richtig, richtig schön. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da immer wieder hin will. Das kann ich gut verstehen. Und Welch schöne Geschenke auch. Ja, ich finde es immer, das ist so eine gleißend ganz, ganz hohe Energie, so total stark. Ja, die Farben sind auch ganz anders irgendwie. Ja. Es war unsagbar schön, wird geschrieben. Ja, Adamea schreibt nochmal. Wir sollen es nochmal machen. Ja, es ist ja nicht weg. Ihr könnt es ja immer wieder anhören. Das ist das Schöne dabei. Ja. Ja, ich dachte mir, vielleicht können wir tatsächlich auch den 22. nutzen, um noch mal eine Reise nach Alter Ehe. Zu ja, den 22. nutzen wir auf jeden Fall. Der ist ja. jetzt ist geschrieben. Weil mhm. dann können wir noch eine Reise machen und schauen, was dann kommt. Okay, Alter Ehefieber. Ja. Ja, es ist einfach ähm, sehr faszinierend. Und es hat noch sehr viel mehr gerufen, das stimmt. Ja. Die Einhörner waren da. Ja, ja, total. Die sind da sehr präsent. Ja, ja. Ja. <lacht> mhm. Da gibt es auch Einhorngruppen, die nur dort auch auf Alter Ehe. So das ist klar. Spezielle Gruppen auch dort. Ja einfach mal das ist so mh, aus dem alltag raus und was ganz schönes machen ist es so ja. Ja. ja. Man kann auch bevor man ins, ins bett geht eben in die absicht gehen ähm, auch mal nach alt zu reisen des nachts das kann man auch ähm, der eigenen seele sagen dass man dahin möchte dann reist man da hin <lacht> Ja, und vor allen Dingen sind wir ja doch unbewusst auch auf Altair wohl. Und ich denke, wenn man es bewusst macht, ist es noch mal viel schöner. Genau, noch ja, beides ist super. Ja, also es wird hier geschrieben, Renata, Nada, Elena schreibt, es war sehr intensiv und sehr schön, auf mich hat ein Wesen gewartet, das anders aussah, als ich erwartet habe, schreibt sie. <lacht> glaube ich. <lacht> und Zitata schreibt, war in einem Raum von Klängen so kraftvoll und gleichzeitig so sanft. Ja. Wow, schön. Ja, toll. Also diese Klänge sind ja ganz besonders. Ja, da muss, muss ich auch dann mal hin. Okay, <lacht> Auf, jeden ja, Auf jeden Fall. <lacht> Gut, <lacht> äh, könnt, da gibt es bestimmt auch so einen Raum der Gesang, Gesänge oder sowas, wo du dann davon da aus singen könntest, oder? Ja, ja so ein Raum, also bestimmt gibt es da so eine Kammer der, der Musik oder der Klänge, ja, ja der Welt des Klangs vielleicht, ja. Ja. so wie er gerade berichtet hat. Ja. Eben. Auf jeden Fall muss ich dahin. Ja muss. Das ich bestimmt nicht. ab und zu. Da war ich jetzt noch so nicht bewusst in der. so. Mhm. Und auf der Venus war ich natürlich. Da gibt es natürlich auch die Kammer der Musik. Da bin ich ja. ab und zu auch ganz bewusst. Ja. Aber stimmt. Klar gibt es das auch da. <lacht> ja. Es gibt so viel zu entdecken. Schreibt ruhig, welche Kammern ihr besucht habt, vielleicht. Ja genau. Schreibt mal noch, welche also, Kammern. Das ist sehr interessant für sie. Manch, manchmal nimmt man einfach nur die Energien wahr, aber vielleicht habt ihr auch wahrgenommen, was für eine Art von Kammer das ist. Ja, also Moment, ich lese vor. Simone schreibt, ich habe einen süßen Duft wahrgenommen. Hm. Kammer der Düfte. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ja, und Mara schreibt, mich hat eine Einhornherde am Tor empfangen und dann sprach Shana von Einhörn. Ja, <lacht> so äh. super. Ja, ja, ja, die kenne ich auch. Die sind sehr schön, die mit den einer anderen die Welten. Ja, ja. Und Saanep schreibt, ich wurde in einem hellblauen Tuch eingewickelt. Mhm. Mhm. Ja. Und Elke schreibt wunderschön, unvergleichlich Leichtigkeit am Schweben, tiefe Freude, Lichtkammer, Lichtkammer. Sie waren der Lichtkammer. Mhm. Mhm. Ah, Renata, Elena, du hast natürlich, sie fragt, gibt es eine Kammer der Sprachen? Klar, also. Sicher. Die himmlischen Sprachen, die mystischen Sprachen, die müssen ja irgendwo aufbewahrt werden. Die brauchen ja da einen Raum. Und, und gibt entwickelt. Es. Entwickelt ja. auch. Ja. Und dann kommt, ich habe auch viele Blumen in verschiedenen Farben gesehen, schreibt Agathe. Mhm. Ja, ja, ja. Ich habe so so Naturwelten, ja. Ja, Naturwelten, genau. Und man kann in der Kammer der, der Einhörner, also wo die Einhörner auch sind, da kann man sich auch in ein Hologramm stellen und äh, spüren, wie es ist, ein Einhorn zu sein. Das wollte ich doch so gerne eigentlich machen, aber es, <lacht> es ging heute nicht. Vielleicht ist es nächstes Mal. Das wollte ich wollte so gerne, ich wollte so gerne mich da in oder so ein Wesen, also ich wollte gerne das, was die so können, das wollte ich so gerne mal machen. Das kann man auch machen, ja. Ja. ja. Und Hildegard schreibt eine Kammer der weiblichen Heilung. Das hm. Gesehen. Mhm. Ja. Mhm. Also es ist gut, sich darüber auszutauschen. Ja, also, weil da kommt noch viel mehr. Es gibt so viele. Ja. Und Zitata schreibt, die erste Kammer war eine von mantrischen Gesang und Tönen und ich schwebte im Weltraum. Toll. Mhm. So. Ja, Agathe, du schreibst, du hattest heute eine andere Aufgabe. ich weiß, es war, das mit dem Mantren ist ja auch sehr, sehr, sehr schön, also. Ah. Hm. Renata Nata Elena schreibt, kannst du denn demnächst eine Sendung machen, wo man fremde Sprachen leicht lernen kann? <lacht> Ihr seid süß. Ja, wer weiß, es, vielleicht gibt es ja so eine Kammer auch, wo man leicht lernen kann, oder? Möglich. auf mhm. alter Man kann halt auch ab, äh, allgemeine Sendung machen, die ja, ja. um das Thema Lernen geht. Und ja, das wäre eine gute Idee. Und Blockaden auflösen, die einem hindern. Ja, so eine Sendung machen wir. Ja. Weil Lernen, äh, also Lernen ist ja so wichtig, wir lernen ja ständig, das hört ja nie auf. Ja, ja, absolut. Ja. Absolut. Mhm. Ja. Ja, wunderbar, ihr Lieben. Also sind alle begeistert, alle freuen sich, liebe Schana. Schön. Ja. Haben wir die Entdeckefreude geweckt, hoffentlich. Ja, es sieht so aus. <lacht> <lacht> ja, ja, Agathe, mein Wunsch wird noch erfüllt. Ich weiß, mich als Einhorn zu erfahren. <lacht> Es ist alles möglich, warum nicht? Ne? Ja, ja. Ja, in ja, diesem Hologramm, man kann wirklich sich reinstellen ja. und sagen, ich möchte jetzt spüren, wie ja. es ist, diese Wesenheit zu sein, oder? Ja. Das geht. Ja. So ist es. Ja. Es wird noch geschrieben, Shokun schreibt noch als Antwort wegen den Sprachen, er schreibt, lass dich von deinem Hören selbst leiten, dann sprichst du auch andere Sprachen. <lacht> es ist natürlich schon nicht so einfach, ne? Ja. Ja, ihr Lieben, schön, dass, dass ihr so begeistert seid oder noch mehr als begeistert seid. Ja, ich glaube, wir haben alles gemacht, was wir versprochen haben. Ne? Erdheilung war auch dabei und war auch sehr schön mit dem Energienbündeln und mit dieser unterstützenden Liebe von den Altairen. Altairen, also Im Channeling konnte ich das und so. Wenn der Verstand da ist, geht es nicht. <lacht> <lacht> Oh, die Christine Mare hat Worte und Klänge empfangen, ich lese es vor, Nuria Rihanna hat sie empfangen, hm. Worte und Klänge, super, ja, schön, hm. ja, Nächste Woche ist am Sonntag nichts, da ist es erst am Montag, ihr allerliebsten, weil ich bin ja jetzt am ähm, äh, Wochenende am Untersberg, zum Untersberg-Seminar und da komme ich erst am Sonntag irgendwann nachts nach Hause, früh, früh am Morgen oder so. Und da mache ich dann die, die Sendung am, Son äh, am Montag. am Montag. Da gibt es eine Überraschung. Also ist keine Überraschungssendung, aber da geht es um ein Mandala. <lacht> Aber ich sage noch nichts weiter drüber. Das, das muss spannend bleiben. Ja. Ah, das ist auch interessant. Mara schreibt: ähm, Ja, ich schreibe oft mit was, also sie macht gleichzeitig Schreiben und Zeichnen oder so. Mhm, weil du sie malt ja so schöne Bilder. Kennst du bestimmt von Facebook, Shana. Demarad, mhm. dem hat so ganz große, tolle Bilder immer. Mhm. Und guck mal hin, Sitata hat auch was empfangen. Ai, ja, hai, war das erste Mantra, was ich hörte, schreibt er. Also A-I-J-A-H-E-I, -E drei Worte. Mhm. Mhm. Ai, ja, hai. Das hat schon was. Mhm. Mhm. Nuria, Rihana. Rihana. Der Link, lieber Thomas, ganz oben. Du musst mal hochscrollen, da hatte ich, aber Schana, du kannst auch noch mal sagen, wie die Webseite heißt. Altair. Altair-erwartet-dich.de dann kannst du gucken <lacht> und lesen, was Shana da alles geschrieben hat. Kommen Sie hier entlang zum, zur Webseite. Genau. <lacht> <lacht> ja. Alter, ihr erwartet dich. Ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, ist schon wieder zu Ende die Sendung. War heute sehr aufregend, aber wir, alle, wir kommen ja. durch alles durch. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Da wurde gerade noch was geschrieben. Agathe schreibt: Al-Yahi. Ihr seid ja richtig klasse, das muss ich mhm. jetzt mal sagen. Also wirklich, ne, was, was ihr so empfangen habt, also das ist schon richtig gut. Ganz schöne Schwingungen. Ja, die mhm. Schwingung ist doch da. Ja, ja, ja. und deswegen auch in den Mantren ja. einfach so, ganz Eben. unterschiedliche. Ja, ganz deswegen schön. wollen wir auch nicht aufhören heute. <lacht> deswegen wollen wir nicht äh, irgendwie aufhören, das ist einfach noch die Schwingung da und bleibt einfach, ja. Guck mal, Hildegard schreibt, ich war in einer Farbspirale. Mhm. Mhm. So eine Spirale, das ist ja fein. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. ja, die Formen. Mhm. Ja. ja. Also ich hatte das so gesehen, wie mehrere farbige Tücher, die da so im Raum äh, geschwebt sind. So. Mhm. Mhm. Schön. Es hat natürlich, lieber Schogun, es hat mit Sicherheit jeder was anderes empfangen, so wie es eben. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ja. Das sollte auch so. Ja, sicher. Das kann also gar nicht. Jeder, jeder ist da auch durch, also durch andere Tore gegangen oder manche vielleicht auch in dasselbe. Ja. Aber da das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Tore aufgegangen, weil jeder was anderes gerade gebraucht hat. Ja, ja. Und das ist ja auch schön, man kann dann die Meditation nutzen und das nächste Mal eventuell ruft einen ein anderes Tor. Also mhm. ich denke, ihr habt das auch gespürt, wie, wie stark dann dieses Tor gerufen hat. Und das ist dann halt, je nachdem, was man gerade braucht, ein anderes. Ja. So ist das. Also wie gesagt, ich wiederhole mich nur. Nächste Woche am Montag äh, die Sendung und ansonsten sage ich jetzt einfach doch einen schönen Abend. Lasst euch gut gehen und ja, genießt noch die Energie. Schön, dass ihr da seid und überlegt euch, was, der 1000, was bei der Verlosung verlost werden soll, wenn wir 1000 äh, Subscriber haben was da für ein tolles Geschenk für euch gut wäre. Es dauert noch ein bisschen, aber es, es dauert schon noch ein paar Monate. <lacht> aber trotzdem kann man schon mal überlegen. Ja, also dann, Jana, magst du noch was sagen so zum Abschied? Hm. Zu alter Ehe? Also, ähm, ich... ich ähm das Einzige, was ich sagen möchte, ist dazu, dass die Alteriner, wie Sie es auch schon gesagt haben, sich wirklich sehr, sehr freuen, wenn man sich mit ihnen in Kontakt begibt. Also vielleicht gibt es ja unter euch auch welche, die channeln oder die sich an sich gerne mit den alterinnen verbinden möchten. Und die sind da sehr, sehr dankbar über jeden Kanal. Also das war immer wieder, dass sie einfach sehr, sehr gern unterstützen möchten. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch den Impuls, sich mit ihnen zu auch in Kontakt zu setzen. Ja. <lacht> okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch alles, alles Liebe, schlaft gut und tretet in Kontakt mit den Alterinern. Schön, <lacht> dass ihr da seid. Tschüss. Tschüss. <lacht>